40 Tage Reich Gottes, 40 Tage, of God. heute Tag Nummer 3, wir sprechen über das Gleichnis vom Seemann. und wir wollen es lesen zusammen in Markus Kapitel 4. Und wir lesen das jetzt zusammen in Markus Kapitel vier. Vers 1 bis Vers 20. Vers eins bis Vers zwanzig. Uh, und wie äh, und wie fing er an, am See zu lehren? Again, Jesus began to teach by the lake. Sie versammelte oder es versammelt sich eine große Volksmenge zu ihm. The crowd that gathered around him was so large, so dass er in ein Boot stieg und von dem See aussprach. Äh, so that he got into a boat and sat in it out on the lake while all the people were along the shore at the water's edge und die ganze Volksmenge war auf dem See auf, auf dem Land ähm, und er hörte nee und er lehrte sie in vielen Gleichnissen und sprach zu ihnen he taught them many things by parables and in his teaching said listen und in in seiner Lehre und sagt hört siehe der Sämann ging hinaus um zu säen Listen, a farmer went out to sow his seeds. Und es geschah, indem er säte, fiel, einige, äh, fiel das eine auf dem Weg. And as he was scattering the seeds, some fell along the path. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und the birds came and ate it up. Und ein anderes fiel auf das steinige. And some fell on rocky places wo es nicht viel Erde hatte. where it did not have much soil. Und es ging so gleich auf. And it sprang up quickly. Und weil es nicht tiefe Erde hatte. Because the soil was shallow. Ja. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt. But when the sun came up, the plants were scorched. Weil es keine Wurzeln hatte. Uh, and they withered because they had no root. Und es verdorrte. Und andres fiel auf die Dornen. And other seed fell among thorns. Und die Dornen, äh, ähm, ja, und die Dornen sprosten auf und erstickten es. Und es gab keine Frucht. So that they did not bear grain. Und anderes fiel auf gute Erde und gab <lacht> Frucht. Still Indem es aufsproste und wuchs. Up, und es und, ähm, es trug 30 60fach und 100fach. 30, some 60, some 100 times. Und Jesus sprach: and Jesus spoke. Wer Ohren hat, der höre. Whoever has ears to hear, let them hear. Und ähm, als er als allein war, fragten äh, die die bei ihm waren. Und die und, die 12 und die, äh, nach diesem Gleichnis und er sprach zu ihnen. Euch ist das Geheimnis des reiches Gottes gegeben. Ja, the Jenen aber die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteilen. Damit sie sehend sehen, und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihn vergeben werde. Und er spricht zu ihnen: Begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Jesus Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? How then will you understand any parable? Der Sämann sät das Wort. Und die an dem Weg aber sind, sind die, die das Wort Gottes gesät wird. Und wenn sie es hören, äh, sogleich der Satan kommt und das Wort Wegwimmt. As soon as they hear it, Satan comes and takes it away. Dass in sie, sie hineingesät äh, worden ist. He takes away the word that was sown in them. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden. And others like seed, sown on rocky places. Wenn sie das Wort der Menschen, äh, ne, ähm, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln in sich. They hear the word and at once receive it with joy. But since they have no root, mm. Sondern sie sind Menschen des Augenblicks. Uh, they last only a short time. Und wenn nachher Bedrängnis und Verfolgung um des Wortes äh, Willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. When or comes of the word, they fall away. Und andere aber sind die, die unter Dornen gesät. Others, like seeds, sown among the es sind. Die, die das Wort gehört haben. These are like the ones that hear the word. und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums, But the of this life and the of und die Begierden, der nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht, it und jetzt kommt eine wichtige Gruppe, and now comes a very group. und die, die auf gute Erde gesätten, sind jene. Others like seeds sown on good soil, die das Wort hören, word, das aufnehmen, accept it and Frucht bringen and produce a crop. Eines 60 fach eines 100. Some, 30, some, 60, some 100 times what was das Ist eine wichtige Bibelstelle hier. This is a very und eine ganz wichtige, äh, äh, ein ganz wichtiges Prinzip, das Jesus hier erklärt. And a very important principle that Jesus is explaining here. Mit diesem Gleichnis von dem Sämann. With this, uh, parable of the sower. Da kommt dieser Sämann und er sät das Wort. The sower and the word. Er, er sät die, die Saat, die, ja, die Saatgut. Er sows what is to bring a rich harvest. Und da gibt's drei Gruppen. And there are three das eine ist das steinige. The, the first ones are the stony ones. Dann die die die mit Dornen. Then those with thorns. Und dann gibt es die mit guter Erde. Die ganze, ganze, der ganze Leib Christi ist in diese drei Gruppen geteilt. Das ist ein steinigen Boden, the stony es den dornen Boden, the gute Erde. And the good soil. Und entsprechend der Erde kommt die Frucht zustande. Bei manchen 30-fach, bei manchen Some 34, 60 some 60-fach, 100-fach, 100 Und manche haben gar keine Frucht. No Aber woran hängt das? But where is the die, die, die Jünger verstehen das gar nicht. The, the, the so, that. Jesus, bitte erklär uns das. Uh, they say, Jesus, please explain this sagt, to kein Problem, ich erkläre es. Yes, Jesus said, no er sagt, I'll it to you. Der Sämann ist das Wort. The Sower is the word of God. Das, ist das Wort Gottes. It's the word of God. Das Wichtigste ist die Saatgut des Wortes. Und dann kommt der, der ähm, Gruppe Nummer 1, And then Das steinige. The stony ones. Die, die, die, ähm, das Wort wird auf dem, auf dem Weg gesät. Und dann kommt der Satan und nimmt dieses Wort weg. And then comes Satan and takes that word away. Bei Adam und Eva war das auch schon so. Even Adam and Eve, it was like this. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Should God really have told you? Der Teufel hat es weggenommen. The, the, the, the devil took it away. Und dann kamen Zweifel zustande. And then, then the doubts came. Die Gruppe it, Nummer eins ist diese steinige Gruppe. The group number Teufel es einfach wegnimmt. The devil takes away the seed. Und es steht hier drin, es sind ähm, es sind Menschen des Augenblicks. And these are people of the moment. Es, die haben keine Wurzeln in sich. They have no in them. Wenn Bedrängnis kommt oder Verfolgung, When there is any or dann, dann, dann, dann wird das Wort gleich weggenommen. Then the word of God will be from da, da ist keine Frucht da drin. No fruit die zweite Gruppe the group sind die Dornengruppe the, the the thorns. Die, die, die saat wird hineingelegt auf, auf dornigen Boden Und die haben drei Probleme diese And have Gruppe. Three, three problems, this Die group. Sorgen der Zeit the, the worries of the time. Betrug des Reichtums und die begierden nach den übrigen Dingen and sie kommen und ersticken das wort und die dritte gruppe group, die haben gute erde they have good soil. sie hören das wort world, sie nehmen es auf in, und sie machen es auch und sie haben 30fach frucht 60fach und 100fach 60 ich, ich glaube wir im deutschsprachigen bereich I believe we in the German speaking countries. Wir in dem in der westlichen Welt. We in the western world. Wir haben sehr dornigen Boden. We have thorny grounds. Ziemlich dornig. Pretty much alle, thorns. Alle drei Punkte treffen bei uns zu. All three uh, uh, uh, all three Problems ja, für uns. Genau. Es ist die Sorgen der Zeit. Es ist der Betrug des Reichtums. It's the deceitfulness of wealth und Die Begierden nach den übrigen Dingen. And the for other Menschen, die das Wort Gottes hören. That hear the word of God. Manche wollen eine Vision von Gott kriegen. And, and a from God. Manche kriegen ein, eine Berufung. Uh, many, many also, so wie Mama Maria eine Berufung bekommen hat nach Just like Mama Maria the to come to hat, hat Gott in dein Leben schon hineingesprochen? Has God already spoken into your life? Und er hat das, die, die Saat gesät in dein Herz. think in Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass du diese Saat nimmst that you take those seeds. und dass du nicht auf dornigen Boden äh, belässt and auf are in guten boden setzt put it on good ground. und es viel frucht bringt und, diesen, und diese dornige gruppe sind die die ein wort vom herrn bekommen are those that a word from God. aber dann kommen die sorgen der zeit comes the worries of, the li of life wie, wie werde ich überleben How will I Wie werde ich das alles finanzieren? How will I finance everything? Wie wird es in meinem Alter sein? How will be in my old age? Äh, werden noch genug Menschen um mich herum sein? Will there be me? Wie wird meine Zukunft sein? How will be my das sind die Sorgen der Zeit. These are the of this und, life. Und, der, und der Teufel erstickt das Wort Gottes. And in this case, that the enemy des, uh, suffocates, destroys the word ja. of God. Zweite problem ist Betrug des Reichtums. And the is of mein Haus. My house. meine Einkünfte, my income. meine Rente, my, uh, meine Versicherung, my meine Absicherung, die ich gemacht habe in meinem Leben, my that I have in my life. mein Reichtum. My Aber die Bibel sagt, es ist ein Betrug des Reichtums. And it says it's a deceitfulness of wealth. Denn Reichtum hat keine Sicherheit. Riches, wealth has no security. Es gibt nur eine Sicherheit. It has only one security. Und das ist in Jesus Christus. And that's in Jesus Christ. Und das dritte Problem von der dornigen Gruppe, And das dritte problem of the sind die Begierden nach den übrigen Dingen. Yes, is uh, is um, desires for other things. Mm. Sie wollen ihre Bedürfnisse erfüllen. They want they themselves to fulfill their Needs. Gib mir, dass ich erfüllt werde. Give me everything that I live for a fulfilled ich will life. meine Bedürfnisse erfüllt haben. Fulfill my my my das, ist, needs. das ist dorniger Boden. And that's tony, tony ground. Aber Jesus sagt, But Jesus says, lass uns keine dornigen Menschen sein. Let us not be thorny people. sondern lass auf gute Erde gesät sein. But let, let the word be in good ground. Mein Wunsch für dich ist. For you is, dass dein Herz frei ist von Sorgen. Is free of frei vom Betrug des Reichtums. Free from the of wealth. Frei von den Begierden nach den übrigen Dingen. Und dass dein Herz ein Herz ist mit guter Frucht. and that your heart is a heart Welch bringt forth good das, good wenn, fruit. Wenn Jesus in dein Herz spricht. So that Jesus speaks into your heart. Sagst, ich habe gute Erde in meinem Herzen. You say, I have good soil in my heart. Und dass durch dein Leben 30-fach Frucht entsteht. 30 60 60-fach Frucht entsteht. 100-fach Frucht entsteht. Und wenn du eines Tages im Himmel bist, du guckst zurück auf diese Erde und du sagst, danke Jesus, dass du dein Wort auf gute Erde gesetzt hast. Und dass durch mein Leben Tausende gerettet wurden. Ich möchte dich ermutigen. Wenn Gott in dein Leben gesprochen hat, When God has into your life, schon vor vielen Jahren, also many years ago, hol das Wort raus. Get the word out again. Hol es raus aus diesem dornigen Gebüsch. Get it out of those thorny areas. Glaube dem Wort Gottes. Believe the word of God. Gott hat sein Wort in dein Herz gesetzt. Werde frei von Sorgen. Werde frei von diesem Betrug des Reichtums. Und werde frei von diesem Begierden nach den übrigen Dingen. Und nimm das Wort Gottes und sagst, Gott, du hast gesagt. Und das ist gute Erde. Und dann kommt gute Frucht zustande. Ich möchte dich sehen im Himmel. I want to see you in heaven. Mit viel Frucht. With much fruit. <lacht> Weil du die richtige Entscheidung getroffen hast. Because you have made the right choices. Bitte you die richtige Entscheidung. Make the right decisions. Dein, dein Leben ist davon abhängig, für welche Entscheidung du heute triffst. Then your life is depending on the decisions that you make today. Und deine Zukunft ist davon abhängig, was du heute tust. depending Und erfolgreiche Menschen im Reich Gottes. And successful people in the kingdom of God sind nicht steinig. Are not stony, sie sind nicht dornig, thorny, sondern sie haben gute, guten Boden. But they have good soil. Und wenn Gott Saat hineingibt. And when God puts Seeds in this good Soil kommen gute Then good fruits raus und ich coming. wünsche dir jetzt von ganzem Herzen, and I wish you from all of my heart, dass dein Leben that your life ein fruchtbares Leben ist A life will be. für unseren König Jesus, for our King Jesus Christ, der alles für uns gegeben hat. Vergiss niemals, du bist höchst begünstigt, you are highly favored, tief geliebt deeply loved und mächtig gesegnet. Amen. Amen. Amen.